Willkommen zum kleinen einmal 1 der Kostenrechnung. Mein Name ist Dr. Laut. Heute wollen wir sechs Beispiele für Geschäftsfälle diskutieren. Einmal hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Bilanz und hinsichtlich ihrer Klassifizierung als Auszahlung, Aufwand, Einzahlung oder Ertrag. Unser Unternehmen schafft am 01.01.2012 eine Verpackungsmaschine zum Preis von 100.000 Euro an. Die Maschine wird per Banküberweisung bezahlt. Dieser Geschäftsfall berührt, so wie jeder Geschäftsfall, zwei Positionen in der Bilanz. Einerseits wird das Geldvermögen um 100.000 Euro verringert. Andererseits wird das Anlagevermögen um 100.000 Euro vergrößert. Das bedeutet, wir haben einen Aktivtausch in der Bilanz. Weil das Geldvermögen verringert wird, haben wir eine Auszahlung und auch Ausgabe vor uns. Das Nettovermögen hingegen wird nicht verändert, genauso wenig wie das Eigenkapital. Wir haben keinen Aufwand. Dieser Geschäftsvorfall ist nicht erfolgswirksam und wir können in unserem Schema links einzeichnen. Ausgabe, aber kein Aufwand. Ein Jahr später ist unsere Erpackungsanlage 10.000 Euro weniger wert. Wir schreiben diese Anlage mit 10.000 Euro ab und sie steht jetzt zu 90.000 Euro in unseren Büchern. Durch den Geschäftsfall der Abschreibung wird das Geldvermögen nicht tangiert. Wir haben also keine Ausgabe. Was sich verändert, ist das Anlagevermögen, das Eigenkapital, sprich das Nettovermögen nimmt ab. Es ist ein Aufwand. Da das Eigenkapital berührt wird, ist der Vorgang erfolgswirksam. Es handelt sich um eine Aktiv-Passiv-Minderung, um eine Bilanzverkürzung. Wir skizzieren die Abschreibung rechts auf unserer Skizze. Am 1.12. zahlen wir Gehälter für das Bedienpersonal der Verpackungsmaschine durch Banküberweisung. Unser Geldvermögen nimmt ab, so eine Ausgabe. Unser Eigenkapital nimmt ab. Es ist auch ein Aufwand. Der Geschäftsfall ist erfolgswirksam. Wir haben eine aktiv-passiv-Minderung, eine Bilanzverkürzung. Wir skizzieren diesen Geschäftsfall in der Mitte unseres Diagramms. Am Ende des Jahres verkaufen wir unsere Verpackungsmaschine zum Preis von 90.000 Euro, genauso wie sie im Buch steht. Unser Geldvermögen erhöht sich um 90.000. Wir haben also eine Einnahme. Weil sich aber gleichzeitig unser Anlagevermögen um 90.000 vermindert, ändert sich unser Nettovermögen, unser Eigenkapital nicht. Wir haben keinen Ertrag. Der Geschäftsvorfall ist nicht erfolgswirksam. Es handelt sich um einen Aktivtausch. In unserem Ertragseinnahmediagramm skizzieren wir diesen Prozess ganz links. Wir verkaufen die Erzeugnisse, die wir mit unserer Verpackungsmaschine hergestellt haben, an unsere Kunden. Damit erhöht sich unser Geldvermögen, seine Einnahme und auch unser Eigenkapital, also ein Ertrag, ein erfolgswirksamer Vorgang, eine Aktiv-Passiv-Mehrung, eine Bilanzverlängerung. Wir skizzieren diesen Vorgang in der Mitte unseres Einnahmeertragsdiagramms. Wir brauchen die Verpackungsanlage nicht mehr, denn unsere Ingenieure haben eine eigene Verpackungsanlage konstruiert, die wir jetzt auch im Folgejahr in der Bilanz aktivieren. Unser Geldvermögen ändert sich dadurch nicht, aber unser Nettovermögen nimmt zu, die Position Anlagen und die Position Eigenkapital erhöht sich. Wir haben also einen Ertrag. Ein erfolgswirksamer Vorgang den wir als Bilanzverlängerung klassifizieren können, der ganz rechts in unserem Ertragseinnahmediagramm skizziert wird.